Was eigentlich eine Masche ist, ja? Ich würde jetzt zum Beispiel behaupten, jemandem ein Produkt aufzuzwingen, welches er gar nicht haben möchte. Und dann auch noch alle paar Jahre mehr dafür zu verlangen. Zum Beispiel 86 Cent pro Monat. Das sind ja 12 Euro mehr, die man im Jahr zahlt. Jetzt 12 Euro, könnte man schon Drittel, je nach aktuell Stand, manchmal halbe, 10 Euro Aktie kaufen am Tag, ja? Und stattdessen muss man sagen, die Lab-Laden reinruttern. Die weiß der wo es endet. bei einer Indikation, Da werden immer die Videos danach endlich ja? ich krieg dafür dann mein Geld, ja? Ich kann ja auch nicht sagen. Aber das machen wir nicht. Aber wir können nicht mit den Maschen mehr. Fünfmal Ich mit Kopf. fünf miesen Maschen des Koljan Barkhorn. Gesagt, getan. Kostenlose finanzielle Bildung, wöchentliche Aktienanalysen, rationales Finanzwissen. Klingt doch alles super. Oder etwa nicht? In diesem Video schauen wir uns fünf miese Maschen von Aktien mit Kopf an, die du dir beim nächsten Mal, wenn du dich entscheidest, die böse Reaktion von Koljan Barkhorn auf einen hochqualitativen Rundfunkbeitrag anzuschauen, noch einmal durch den Kopf gehen lassen solltest. Beginnen wir direkt mit der ersten miesen Masche. Kolja Barkon ist inoffiziell Schirmherr der deutschen Aktienlobby. Mit seinen Aktienanalysen und Finanztipps sorgt er dafür dass immer mehr und insbesondere junge Menschen in Aktien investieren und so immer mehr Menschen in die Tätigkeiten des Aktienlobbyismus involviert werden, statt der Jusos oder den Linken beizutreten, um zum Beispiel für die Enteignung großer Immobilienkonzerne einzutreten. Ich glaube, das ist, das ist ein Lobbyistenargument von sehr kapitalkräftigen, sehr reichen Leuten, die Menschen, mit denen sie sonst nie wirklich persönlich reden und die ganz wenige eigentlich. Aktien haben, als Argument benutzen, um ihre Besteuerung zu verhindern. Halten wir noch mal fest, die erste miese Masche ist, dass Kolja Barkon den teuflischen Aktienlobbyismus vorantreibt. Masche Nummer 2. Kolja Barkon kritisiert den Mietspiegel in Berlin, obwohl er selber Aktien großer Immobilienkonzerne gekauft hat. Ein ganz klarer Fall, Kolja Barkon äußert auf vermeintlich rationale, aber höchst kapitalistische Art und Weise, dass die Mietpreisbremse, wie sie zum Beispiel in Berlin eingeführt wurde, zu einem Kapitalabfluss von Investoren in den Neubau oder die Restaurierung von Immobilien in großen Städten führt. Was nur die wenigsten wissen, Aktie mit Kopf ist Aktionär eines großen Immobilienkonzerns und versucht hier rationale Argumente, für mehr Investitionsanreize für Wohnungsneubau und weniger indirekte Investitionsrestriktionen hervorzubringen, da er selbst davon profitiert. Was dafür gezahlt wird, dass andere Leute eben überhaupt ins Handeln kommen und Risiken eingehen, hier überhaupt diese Bewirtschaftung zu machen. Es ist also der Preis der Effizienz und diese Effizienz wiederum sorgt aber dafür, dass insgesamt die Kosten ja viel niedriger sind, als es eben im Vergleich sehr häufig äh, der Fall war, als man das Ganze eben vergesellschaftet hat. Miese Masche Nummer 3 Koljan Barkon ist vermögend und wird immer reicher. Damit verrät er sein ursprüngliches soziales Milieu. Koljan Barkon setzt die faulen Leute und Geringverdiener unter Druck, indem er gezeigt hat, dass man als mittelloser Student mit viel Eifer, Arbeit, Mühe und Verzicht langfristig vermögend werden kann. Damit verrät er sein soziales Milieu und demotiviert alle motivationslosen, mittellosen Menschen. Nummer vier. Kolja Barkon, ehemaliger Möchtegern-Fitness-Youtuber, hat kein Bachelor und Master im Finanzbereich. Regelmäßig lädt Kolja Barkon auf seinem YouTube-Kanal Aktien mit Kopf, neue Aktienanalysen und Finanzvideos hoch. Dabei hat er überhaupt keine akademischen Qualifikationen in diesem Bereich. Sein Motto? Learning by doing, rational und langfristig denken. Dieser Ansatz ist höchst gefährlich und könnte den ein oder anderen Zuschauer dazu verleiten, Aktienlobbyist zu werden. Statt fundierte Aktienanalysen und fin Finanztipps auf YouTube kostenlos bereitzustellen und vielen Privatleuten wichtige Fehler beim Investieren zu ersparen, sollte er stattdessen darauf verweisen, das Geld auf dem Sparbuch zu parken, wie es der hochkompetente deutsche Finanzminister Olaf Scholz exemplarisch vormacht. Darüber hinaus sollte sich der politisch und wirtschaftlich radikalisierte Kapitalist aus dem politischen Geschehen hinaushalten und Vorschläge, wie die Rente langfristig ohne Steuerverschwendung aufrechterhalten werden könnte, nicht öffentlich kundtun. Denn somit würde die Rente ebenfalls aus einem System des Aktienlobbyismus hinaus entstehen. Und Lobbyismus ist derzeit im politischen Umfeld ja überhaupt kein Thema. Das sollte auch so bleiben. Masche Nummer 5 Aktie mit Kopf kritisiert die tiefgründig recherchierten und absolut wahrhaftigen Beiträge des viel zu günstigen öffentlichen Rundfunks. Sowohl auf YouTube als auch im Fernsehen senden die öffentlich-rechtlichen Qualitätsmedien qualitativ hochwertig qualitative Beiträge, welche von der offensichtlich sexistischen und rassistischen und patriarchalischen und reichen Bevölkerungsschicht insbesondere aber von den Aktienlobbyisten nicht nur nicht ausreichend gewürdigt werden sondern auch noch konstruktiv kritisiert werden an vorderster Front Kolja Bakon welcher die tiefgründigen und weniger oberflächlichen und einseitig recherchierten Beiträge durch vorlaute, forsche, kapitalistische und rationale Äußerungen diskreditiert und kritisiert, um seinen Followern Schrägstrich, ähm, Herrschaft an Aktienlobbyisten gegen die GEZ-Gebühren aufzubringen, obwohl diese für das gebotene Maß an Qualität doch viel zu niedrig sind. Ja, genau. Wenn die öffentlich-rechtlichen so ein Restaurant machen würden, dann gäbe es wahrscheinlich kein WLAN und keine Kinderspielplätze. Dann gäbe es wahrscheinlich nur marode Parkbänke, so wie in Berlin in den Parks. Also was war jetzt die fünfte Masche konkret? Könnt ihr es nochmal irgendwie wiederholen? Weil irgendwie habe ich dieses Video mir angeschaut und ich habe jetzt wirklich nicht eine einzige Masche hier gesehen. Und das ist wirklich eine Dreistigkeit. Dafür gibt es ein Dislike hier, ja? So, und zwar Dislike. So, mit über Google Translate nochmal den Display. muss ich aufpassen, dass ich einmal zu oft drauf drücke. Jetzt doch mal endlich hier! Für einen zweiten Teil, schreibt eure Vorschläge in die Kommentare, welche miese Maschen Kolja Barkon noch verwendet, um seinen höchst gefährlichen Aktienlobbyismus weiter zu verbreiten. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, nehmt's mit Humor, versteht, dass das hier Sarkasmus ist und ciao. Ja, ich kann mir auch selber zu Hause 5 gegen Winnie spielen.